Oh, sie bewegt sich wieder! Keiner dass mir OBS dazwischen gefunkt hat. Ja. Ich hoffe, der andere Team jetzt sitzt auch am Schellen oder so. Kann ich dir noch nicht sagen? Oh. Das war der in der Mitte, ne? Ja, das war der in der Mitte. Hier auf der Seite ist grob die Version an den Schild. Holzhütte ist böse übrigens hier auf der Seite. Ja. Okay, liegt gerade so schön. Und hier steht sie wiederum. Ja? Ja. Steht dann heilig. Ja, mache ich. Wenn du dich nicht aufhebst, ziehen wir den schön hier durch. Außer du bist gleich voll. Ich äh, ich... äh... bin... ich... äh... gut, langsam, dass ich kann. Warum steht sie immer da? What Ach, jetzt hat sie sich wieder gefunden. Jetzt hat sie, äh... äh Palette Putt gemacht. <lacht> Rum sie holt sich neue extra. Ich höre sie immer noch. Ich habe sie nicht weggehen sehen. Ich glaub die kämpft hier. Macht schön. Nein, nee, ich sehe sie nicht, aber sie müssen noch vom Schrank stehen. Ja, sie steht, da ist die Frage, ob sie wieder nicht sich bewegt. Vergeline Zeit, jetzt läuft sie los. Ja. Was ist das für eine Killerin, ey? Ne, woher hat die mich gesehen, benutzt die Hexe oder was? Sie auf einmal wusste, hinter welcher Wand ich herkomme? War es so verdammt nicht. Ich frage mich, woher sie wusste, ich hab, bin nicht... Nichts hat vor mir vorgeguckt, wo ich dahinter stand. Ist das wie eine Camper? hier schon wieder? Und was hat die ja. für Hexe? Die hat für mich hat die Hexe, was sie immer so steht. Steht die vor mir auch rum, Alter, und facecampt hier. Das würde Team mit Dich schnell holen gehen. Als würde sie ihre Hex aktivieren irgendwie. ja. Das? So sieht das für mich aus, ja. Oder sie hackt äh, die Survivor und guckt, wo die sich gerade sich ne? Ja, das, das, das habe ich auch so das Gefühl. So sieht das für mich fast aus. Ich weiß zwar nicht, ob das so wie dann im Moment funktioniert, aber so sah das für mich aus im Moment. Oh, und sie ist natürlich mir hinterher. Einfach noch widerlich Vor du bist tot Was? Ja. Ich hab getroffen Das war drauf Willst du mich rollen? Das war volle Kanne drauf Ich denke mir so, hä? Die hatte äh, kein Barbecue Ja, woher wusste sie ja, wo ich bin? Geht doch dann gar nicht.